Hallo ihr Lieben, hier bin ich wieder. Es ist Feiertag und irgendwie hat mich so, naja, zum einen hat mich die Pfingstrosenliebe in den Laden getrieben und zum anderen bekomme ich heute Abend noch Besuch und ich habe einfach noch was im Tisch gesteckt machen müssen und dann dachte ich, das zeige ich euch noch. weil Pfingstrosen sind ja eh so das Thema und außerdem habe ich jetzt so wunderschön Knöterich, ja der ist so ganz lang hier, ich zeige dir mal, oh, okay, und den stelle ich mal hier hinten in die Vase rein, Knöterich ähm, habe ich ja schon öfters in meinen Videos auch gezeigt und hier ist nochmal so diese tolle Maserung, die der hat, und das Knöterich und Pfingstrosen dachte ich mir, eigentlich könnte ich jetzt noch ein richtig schönes Tischgesteck machen. Das ist jetzt nämlich adäquat zur Jahreszeit und Pfingstrosen, ja, wie, wie ich ja auch im letzten Video schon gesagt habe, das war, ich habe jetzt ja so eine sehr schöne neue Kooperation und ich habe Pfingstrosen bekommen von der Firma Don Peoni, ja, und die haben mir diese tollen Pfingstrosen geschickt und wir haben also so einen netten Kontakt und diese Pfingstrosen, die wachsen, nur mal um so, ich, ich zeige euch auch nochmal ein Foto von der Homepage, die wachsen unter so, so großen Foliendächern und was ganz toll ist, also die beiden äh, versenden diese Pfingstrosen. Und ähm, dadurch, dass die auch mit dem Laub versendet werden, polstert dieses Laub. Der wird also nicht wie bei anderen in Plastik reingepackt. Nein, das ist dann wirklich mit Papier und mit diesem Laub. Und ich habe auch die Pakete bekommen und die sind so super angekommen. Und mit dem Rabattcode Margit bekommt ihr 5% Rabatt auf diese Pfingstrosensendung. Und es ist ein deutsches Unternehmen. Also gibt es eigentlich irgendwas, was dagegen spricht? Eigentlich nicht, gell? Und wenn man dann so wunderschöne Pfingstrosen hat, dann habe ich mir gedacht, könnte ich eigentlich doch mal meine Tischdeko mit Pfingstrosen machen heute Abend für meinen Besuch. Als allererstes brauche ich natürlich eine Unterlage für mein Gesteck. Da nehme ich jetzt einfach so einen Untersetzer. Wichtig ist natürlich, dass das mit Rand ist, das Gefäß, weil ich muss ja Wasser einfüllen. Ja? Also wenn ich jetzt nur einen flachen Teller nehme, ist das Quatsch, weil da kann ich überhaupt kein Wasser einfüllen. Dann brauche ich, damit die Steckmasse hält, einen Pinholder. Den bekommt ihr bei Floristik24. Und ebenso, was immer wichtig ist, ist Knetfix. Ich nenne das immer Floristenkaugummi äh, Floristen oder Kneti. Da reißt man dann einfach so einen kleinen Streifen ab. Das ist immer schön, wenn ich sehr allein bin, wenn ich die Kamera sehe. Dann ähm, möglichst warme Hände. Ja, dann kann man den so ein bisschen rollen und warm machen, dieses Kneti. Drückt das hier auf diesen Pinholder drauf, ja, schön fest drauf drücken und dann drückt man diesen Pinholder. So, jawohl, lieber mein Gesicht ist ein bisschen abgeschnitten und ihr seht, was ich hier unten mache, das ist natürlich viel wichtiger. Drückt man den richtig schön fest in der Mitte rein und man sieht jetzt also dieses Tellerchen ähm, und der Pinholder, die sind dank dieses Knetfix ähm, richtig schön fest miteinander verbunden. Was man natürlich auch noch braucht, ist ein äh, ja, Steckmasse, logisch. So, die habe ich schön eingeweicht in meinem Eimer und die ist jetzt, ähm, die ist jetzt ein bisschen zu groß, aber ähm, ich schneide jetzt einfach mal, also zum einen schneide ich hier mal seitlich ein Stück ab, so und zum anderen, ach nee, das passt sogar auf mein Tellerchen eigentlich fast drauf, ja, das hat jetzt gut gepasst, der Schnitt und ich kann es natürlich jetzt nicht so eckig lassen, weil ich will jetzt keinen Würfel machen, sondern ich will ein Gesteck machen. Das heißt, ich nehme einfach diese Ecken, schneide die, schneide die hier mal weg und mache das Runde das Ganze ein bisschen ab. So. Und die Schnipsel schmeiße ich mal in Müll. Die kommen nicht in den Grünmüll, weil die zersetzen sich auch nicht so gut. Ja, und dann habe ich meine... Ähm, Nee, zuerst möchte ich gerne die Steckmasse ja abdecken, weil mein Spruch ist immer, ich möchte nicht die Technik sehen. Und was man natürlich nehmen kann immer, ist ähm, Galaxblätter zum Abdecken. Die sind sehr schön und halten auch sehr gut. Aber was jetzt auch ganz toll ist und ich bin ja immer, ähm, genau, das ist eigentlich auch Regionalität. Ähm, ich habe im Garten auch äh, Weinlaub, schönes. Und das ähm, hat jetzt keine Transportwege. Das ist nur in meinem Auto hierher gefahren im, in den Laden. Äh, insofern ist das auch ähm, nachhaltig, äh, wenn man so so sagen will. Da mache ich den Stiel relativ kurz, schneide es mit dem Messerchen an und stecke diesen Stiel hier in die Steckmasse oben rein. Mache das nochmal und ja, ich achte darauf. Wenn ich diese, die, das Wein laufe, ich stecke das relativ weit oben ein und biege das so nach unten, damit dieses Tellerchen im Endeffekt verdeckt wird. Ja, das ist, ähm, mein Spruch ist immer, man soll die Technik nicht sehen. Und äh, das Wichtige ist also, dass das verdeckt wird. Und das mache ich jetzt rundum. Wenn ich durch das Weinlaub da kann man eigentlich sehr gut durchstechen. Was ich bei Blättern mache, die jetzt ein bisschen fester sind und ich möchte stecken, dann gehe ich einfach mit dem Messerchen her bohr mir ein Loch und steckt dann, ja, also denn, weil es gibt ja auch äh, Stiele, die etwas weicher sind und die dann ab, äh, abknicken und das muss ja eigentlich nicht sein und deswegen kann man diesen ganz einfachen Trick anwenden. So, jetzt sieht es eigentlich ganz toll aus, ich will mal ganz kurz was holen, Moment. So, das sieht jetzt eigentlich ganz toll aus, das einzige Problem ist, das hebt noch so ein bisschen ab, das ist so, <lacht> ja, und das kann man eigentlich lösen, das Ganze, indem man einen Tacker nimmt, ja, und man hält diese Blätter nach unten, tackert sie an den Schnittstellen zusammen. Also das Weinlaub ist jetzt noch ein bisschen weich, aber das wird sich sehr bald erledigen. Und ähm, ich sag mal jetzt so in, in zwei, drei Wochen ist es dann auch, ist es dann auch ein bisschen fester. So, und dadurch, dass ich das jetzt so zusammentackere, ja hier so zusammennehme, ähm, da, dadurch bleibt es dann auch unten. So, ich zeige es mal in der Hand. Ne, es muss auf dem Tisch aufsitzen, dass noch was aussieht. So denkt man, es wäre ein Regenschirm. Aber ich sehe es ja auf dem Tisch und da sieht es auch gut aus. Der Knöterich, den habe ich auch ein bisschen bearbeitet. Also der Knöterich, der ist eigentlich, hat er die Enden, die sind jetzt nur so gerade abgeschnitten. Fand ich jetzt nicht so schön. Was ich gemacht habe, ist mit dem Knöterich, ich habe einfach, der ist nicht so hart, ja. Bambus ist viel härter. Ich habe ein Messer genommen und habe einfach diese, diese Enden hier so ein bisschen, so ein bisschen angeschnitten. Ich finde das jetzt auch noch sehr dekorativ. Und dann hätte ich gern den Knöterich. nee ich mache das anders. Mein Steckmaß ist zu hoch. Sieht ja irgendwie doof aus, wenn der Knöterich hier so abhebt. Ähm, ich mache das anders. Ich schneide ihn in der Mitte durch. Zack, so, sorry. Genau, ich schneide ihn in der Mitte durch und weil ich gern diesen Knöterich im Gesteck hätte, ähm, gehe ich einfach her. So, das Weinlaub muss man ein bisschen festhalten. Gehe ich einfach her und stecke diesen Knöterich links und rechts in die Steckmasse. So hat man natürlich den Eindruck, der würde hier durchgehen. Tut er aber nicht. Aber ist egal. Ich habe jetzt ich hab einfach jetzt ein bisschen geschummelt. Schummeln ist ja auch erlaubt und keiner weiß dann, was dahinter steckt. Das ist auch schön, das sind jetzt Efeu-Ranken. Eh die haben so schön frisch getrieben. Immer mit dem Messer einen schrägen Anschnitt ja, machen. Und... Wenn ich diesen, diese Evaranke so parallel zu dem Knöterich stecke, dann ist es, äh, sieht es so schön spielerisch aus. Ach, das wird schön heute Abend für meinen Tisch. Ich habe schon ein bisschen vorgekocht, dass ich das alles äh, schaffe. Und ja, so habe ich doch jetzt schon eine schöne Basis. Ich habe über zwei Knöterich nachgedacht, aber da der jetzt so, äh, so massiv ist, lasse ich das mal sein. Ich finde, einer genügt. Und ich finde es auch sehr, sehr schön, wenn es mit den Efeu-Ranken, wenn da so ein bisschen spielerisches Grün mitläuft. Und mehr braucht man eigentlich gar nicht. Ja, das ist eigentlich schon, das ist eigentlich schon wunderbar. Und Efeu-Ranken hat wahrscheinlich jeder, der einen Garten hat von euch, der hat wahrscheinlich auch efeu im Garten. So, und ich hatte hier noch ein paar, nee, die lasse ich jetzt weg. Man muss nicht alles machen, was man zuerst denkt. Ja, aber diese wunderschönen, offenen Pfingstrosen, die habe ich mir eigentlich eingebildet auf meinem Abendessentisch. Und ich nehme jetzt mal, ich nehme jetzt mal eine Rosane. Und hier könnt ihr könnt auch noch mal sehen, also ich, ich mache eigentlich nur, nur Werbung für Sachen, von denen ich überzeugt bin, weil ich bekomme schon einige Anfragen, dass Leute sagen, willst du nicht dafür werben? Und ähm, ich mache das wirklich nur, wenn ich was gut finde. Und äh, deswegen habe ich jetzt... Diese, diese tollen Pfingstrosen aus Franken, also man sieht jetzt hier auch, was das für, für dicke Stiele sind, ja, wenn man meinen Finger daneben sieht, dann sieht man auch diese tollen Stiele und ähm, das finde ich, also das, das gefällt mir einfach, ja, das ist eine richtig tolle Pfingstrose und äh, jetzt halte ich es mal euch so hin und man sieht hier, die ist auch richtig lang, ja, und genau, ich habe ja sogar noch durch den Anschnitt ein kleines Stück abgeschnitten, also fällt mir total gut und ich, ich mache also ich, ich schlage auch wirklich nur sachen vor von denen ich überzeugt bin und die anderen Sachen die mache ich nicht ich will keinen quatsch machen sondern äh, wirklich nur schönes und gutes und der rest der rest bleibt weg ganz einfach so und ich äh, meine meine idee war jetzt äh, ja so zwei pfingstrosen zu nehmen diese Pfingstrosen hier zu, zu stecken in das Gesteck. Ich suche jetzt auch noch mal welche, von denen ich denke, dass das ja, das ist auch eine guck mal, was für eine Farbe ja irre. Und also mein, mein Favorit ist eigentlich die Sorte, die heißt Command Performance, die ist, die finde ich unglaublich. Das Und ich liebe ja auch kräftige Farben. Ich, ich mag es nicht so so zart, aber da ist auch jeder anders und So, zuerst dachte ich eigentlich zwei Pfingstrosen, aber ich glaube, ich glaube, neben was ich auch jetzt noch nehmen kann, ist eine Bartnelke, die ich da noch, die auch so ein bisschen kurz ist und die Bartnelke, die stecke ich jetzt auch noch hier dazu und ich mache jetzt bei diesem Gesteck eigentlich gar nichts sonst rein. Ich finde, es reicht, ja, man, man soll, es, manchmal ist weniger mehr. Und wenn es dann so ein bisschen puristisch ist, das ist total schön, weil im Grunde genommen brauchst du für dieses Gesteck tatsächlich nur, ja die Steckmasse natürlich, Knöterich, Efeu, schöne Pfingstrosen, bisschen Weinlaub und halt natürlich die Unterlage, die braucht man ja immer. Das sind ja die Basismaterialien, ähm, die den Untersetzer, den Pinholder äh, und das Knetfix. Ja und fertig ist mein schönes Pfingstrosengesteck. Ähm, ich glaube... Ich glaube, ich muss nachher nochmal ein Foto auf dem Tisch machen. Ich finde es jetzt ganz toll und ich glaube, mein Besuch kann kommen. Ich mache sonst nichts mehr rein. Das ist gut. Ich bin zufrieden und happy und ich muss jetzt noch ein bisschen was machen in der Küche. Deswegen flitze ich jetzt heim, ganz schnell und wünsche euch, ja, Samstagmorgen kommt ja dieses Video raus. Ich wünsche euch ein ganz tolles Wochenende und ähm, genießt die Pfingstrosen noch. Sie, es dauert nicht mehr, nicht mehr so lange die Pfingstrosenzeit und äh, je wärmer es ist, desto schneller geht ja auch vorüber. Also ran an die Tasten, probiert mal aus, was die beiden Schönes machen, bestellt mal bei denen und ähm, ich glaube, es wird euch echt gefallen. Also in diesem Sinne, schön, dass ihr dabei wart. Ich freue mich, freue mich auch aufs nächste Video mit euch und. Ach, noch, ich habe noch äh, zum Thema Knöterich. Ich habe ein ganz tolles Video auch mit Knöterich. Habe ich auch schon öfters gearbeitet. Und ich gucke mal, ich suche mal, ob ich euch das noch mal einstellen kann, kann im Abspannen. Also, macht's gut. Schön, dass ihr dabei wart. Alles Liebe von eurer Margit. Tschüss. Und ich muss euch ja doch noch was zeigen. Das ist ja immer. Muss man, man muss ja die schönen Sachen zeigen. Wir haben noch eine Hochzeit, eine Trauung und hier sieht man auch wieder ein Gesteck in Creme, Weißcreme und man sieht wieder, wie schön das mit diesen Pfingstrosen ist, wie toll das fühlt, wie fedrig, fluffig. und die Brautag sagt, oh bitte, bitte, bitte mit Pfingstrosen, ja, haben wir gemacht. Wir freuen uns ja immer, wenn die Kunden sich freuen und wenn ihr euch freut, dann freue ich mich auch. Tschüss!